Irrtum. Jeder bezahlt ja einen geringen Beitrag und Wasser aus der Leitung ist auch nicht super teuer und trotzdem kann keiner drauf verzichten. Fahrscheinfrei ermöglicht allen, jederzeit mit Bus und Bahn zu fahren. Ein Service, der nicht teuer, aber wertvoll ist.